Aber die Geschichte von Randy habe ich euch ja eh schon mal erzählt. Servus wunderlos. Wenn die Einschläge näher kommen, die Schicksalsschläge meine ich damit. Ich weiß nicht, was das genau ist. Manchmal habe ich so einen Geruch in der Nase. Der erinnert mich dann an ihren jemanden. eine Person, die dann vor längerer Zeit vielleicht schon verstorben ist. Und sofort sind ganz viele solche Erinnerungen da. Also zack, zack, zack und Ich denke mal, es ist schon seltsam, dass so die Welt sich einfach weiterdreht dreht, das wäre nichts. Obwohl jemand äh, aus unserer Mitte krissen würde. Bei einem, das ist schon sehr lange her, ja. bei einem von meinen damaligen Freunden, von Randy, da war das schon so, äh, dass ich mir gedacht habe, dass schlägt größere Wellen, dann wird es das merken, dass der weg ist. Und tatsächlich ist es so. Der Randy war ein extrem guter DJ. Ähm, der hat schon in den 80er und 90er Jahren ähm, mit den Amerikanern mithalten können, und auch Engländer und, und äh, Profi-DJs, die es äh, vielen vorgemacht haben. Ne? ein unglaubliches ähm, Rhythmusgefühl gehabt und äh, ähm, hat auch bei der Umsetzung von Turntable-Tricks, da war der einfach unschlagbar. Der war unglaublich gut. Der hat natürlich auch die ganzen Hip-Hop-Partys gerissen, die es damals gab in München. Ja, in München, da gab es halt so meine Generation, das sind die, die, die herangewachsen sind mit dem ganzen. Wir waren die ersten, die das äh, gehört haben, die halt diese Musik dann auch gekauft haben und das Ganze dann auch mit unterstützt, ohne uns, gäbe es das vielleicht gar nicht. Das ist so wie die Techno-Generation. Hätte es die Leute nicht gegeben, die sich MDMA pfeifen und wie die Irren auf diese race gehen, dann gäbe es das nicht. Dann gäbe es auch die Industrie dahinter nicht. Und so ist es beim Hip-Hop auch genauso gewesen. Wir waren halt die ersten Breakdancer, wir waren die ersten Graffiti-Maler, wir waren die ersten DJs. Und der Randy war halt von Anfang an DJ und der war echt von Anfang an schon gut. er hat sich da halt mit 16 oder so oder die ersten Male auflegen können, für eine Stunde mal. Und sobald er äh, volljährig war, er halt auch, und sobald er 18 war, hat er nicht nur mehr in äh, München aufgelegt, für eine Stunde irgendwo, sondern hat halt Nächte aufgelegt, in München, in Augsburg und... Äh, ja, mit dem DJ Chris, so ist der äh, andere, der Junior war noch dabei und äh, in München war noch der äh, Romeo dabei und die haben sich Born to Spin genannt. Das war jetzt halt so eine Clique, die man richtig gut im DJing und da ist halt äh, ja, herausgestochen der Romeo, der Junior und der äh, Randy. Der ja, Randy war wirklich einer von denen, der die anderen beiden auch noch top machen können oder hat auch. Leider ist er. An einer Situation verstorben, die aber die Geschichte von Randy habe ich euch ja eh schon mal erzählt. Kurz nachdem der Randy verstorben war, gab es einen, der sich da hervorgetan hat bei uns da aus der Gruppe. Das war der äh, Kasi. Er hieß ein bisschen anders, das ist sein Spitzname gewesen, Kasi. Und er nannte sich auch DJ Kasi. Und der war absoluter Fan vom Randy. Es ja, hat ihm nachgeeifert in allem. Er hat auch seine, seine ganzen Styles äh, geübt und drauf gehabt und äh, ja, war ein guter DJ dann auch schon. Er hat es echt gut drauf gehabt, er hat keine drogen genommen. Er hat überhaupt nichts, er hat es probiert einmal. Zigaretten, nee, ist nicht meins. Dann hat er einmal mitgekifft mit der anderen, nee, ist nicht meins. Alkohol ausprobiert, nee, ist nicht meins. Koks probiert, nee, ist nicht meins. Ecstasy, mm, könnte mir gefallen, aber ist nicht meins. Und dann stirbt der Randy und dann probiert er Heroin aus. Und bleibt direkt dran kleben. war dann auf Heroin. Und das ist etwas, das äh, fand man alle nicht gut. Und haben auf ihn auch eingeredet. Haben wir versucht, hey, oder, Kasi. Nur bei der drauf war, musst doch du das nicht auch machen. Ja, dann wieso? Dann kann ich doch genauso gut auflegen. Es ja. ist voll krass, wenn ich drauf bin, kann ich viel besser auflegen. nochmal mal versucht, ihm das glatt zu machen. Aber dann war es schon zu spät. Es hat nicht lange gedauert, dann hat er auch eine Überdosis gehabt und ist dann gestorben. Da ist gerade so die zweite Schwemme gekommen, in den 80ern. Als es mich zum ersten Mal zerbröselt hat, das da hat es die ersten weggefetzt und dann kam die zweite Sch äh, Sch Schwimme, wo es mich dann auch erwischt hat. Da war der Randy dann schon tot, die Zeit. Und da hat es diesen äh, DJ Kasi erwischt, da ist der tot gewesen. Und dann sind noch ein paar andere verstorben. Ähm, ja, dann war erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Sind viele auf Therapie gegangen oder sind in Substitutionsplätze gekommen oder irgendwie anderweitig, so wie ich, auf Therapie und im Knast und so weiter. Und da war auch wieder ein bisschen Ruhe. Aber die Schwemme, die hat nicht mehr aufgehört. Das Heroin ist immer noch da. Es gab dann immer wieder mal 90 er Nummer so einen Hoch. Und es wird auch bald wieder wahrscheinlich so weit sein die Amerikaner gehen und die Deutschen auch, gehen aus Afghanistan raus, die Taliban wird wieder stärker, die werden mit Sicherheit diese Mohnfelder stärker in Beschlag nehmen, das wird dann bei uns landen, wo denn sonst? Also wir brauchen dringend ein Umdenken in der Drogenpolitik, ja, um mal wieder den Bogen dahin zu schlagen. Also ich bin mir ganz sicher, einige meiner Freunde würden heute noch leben, hätten die damals in einem Programm können, wenn es da was gegeben hätte. Ich kann das schon verstehen, dass man da ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang hatte, also als, unter Kohl, als es noch die DDR gegeben hat, zu der Zeit. Da kann ich schon verstehen, da wusste man noch nicht, wie man mit sowas umgehen soll. Hm? Aber als sie dann gemerkt haben, die Versuche, diese Modellprojekte, die sie damals gemacht haben mit Methadon und Heroin vom Arzt, das hat ja auch ewig dauert, bis das dann angekommen gekommen ist, hätten es doch gleich ausrollen können das ganze auf deutschland ganz wahr und diese blöden begrenzungen wegnehmen dass man schon komplett am ende sein muss bevor man sowas überhaupt kriegt das ist das eine das andere ist wir brauchen da auch noch ein umdenken dass das äh, dieses, die leute warum die überhaupt drauf kommen es hat ja gründe wieso leute überhaupt mit drogen anfangen an sowas muss man doch dran gehen wir können nicht unsere eigene Bevölkerung dauernd in zwei Klassen aufteilen. Die eine Klasse, die viel Geld hat, und die andere Klasse, die gar nichts hat. Und die pressen wir dann. Das ist, kann nicht gut gehen. Das hängt im Kleinen in Deutschland an und es geht dann so weiter in der EU. Und von der EU raus in die, in die restliche Welt. Das ist so ein Rattenschwanz. Was soll das? Das muss nicht so sein. Das kann auch anders sein, viel angenehmer für alle. Weniger Streiterei, Neiderei, weil, pff, brauche ich das dann nicht mehr. Weißt es ist... Thema, ja, <lacht> Komplett anders. Ja, ja, wenn die Einschläge näher kommen, das ist schon so krass. Erstens, Freunde meistens, die... oder Leute, die man kennt, da, ist man, da hört man mal, ja, der und der, sie und die, das und das ist passiert, Autounfall, also nicht aus dem Urlaub, nicht zurückgekommen oder äh, tot aufgefunden worden oder Familiendrama oder irgendwie solche Sachen. Dann wird man älter, dann kommen die Einschläge näher, dann versterben die ersten an, an Verkehrsunfällen, meistens weißt, beim Autofahren die ersten Führerscheine. Wenn die Leute alle so volljährig sind, dann äh, meistens Krankheiten kommen noch dazu. Ja. Und dann die Drogen. Mhm. Ganz selten wird dann beim Überfall oder so, das ist seltener. Die meisten Leute, die einem Verkehrsunfall oder Drogen. Und da frage ich mich schon, ob man da nicht mal äh, gucken kann, warum das Menschen Drogen so extrem missbrauchen? Wieso hat man da eine Lehre? Was ist das, was man da auffüllen muss? Und Kann man da nicht etwas anderes machen? Ja. Das ist schon, schon etwas, was ich mich äh, länger schon beschäftigt. Ja. Weil das ist eine echte Antwort und nicht diese Strafverfahren. Klar, ich verstehe das schon auch, dass man da hergehen muss, wenn man so eine Gesetze hat und sagt, das sind jetzt kriminelle Elemente oder kriminelle Leute, die die Situation so ausnutzen, dass sie sich selbst bereichern, und zwar richtig. Also richtig Kohle machen damit. Gibt es ja nicht wenige, ist ja logisch, angeboten Nachfrage. Wenn wir aber jetzt die Nachfrage befriedigen, und zwar so, dass es legal ist, was glauben die denn, was dann die Menschen machen, die da jetzt gerade ihr Kohle damit verdienen? Die versuchen teilweise natürlich dann legal ihr Geld damit zu verdienen. Ein kleiner Teil davon, den es gar nicht interessiert, das Drogenzeug, sondern nur das Geld, die werden was anderes machen. Und dafür ist doch dann genug neue Polizeiressource frei, um sich um die zu kümmern, um die paar wenigen, die dann da rausfallen. Weil das Drogenproblem lösen wir niemals mit, mit äh, Gewalt oder mit Knast oder mit Gefängnis oder mit Strafen. Solange es die Nachfrage gibt, wird es einen Weg geben. Warum gibt es das denn sonst im Gefängnis? Weil die Nachfrage da ist. Also findet es einen Weg dorthin. Heißt? Und umso lauter wir streiten und, und äh, Argumente austauschen, umso neugieriger werden diejenigen, die ja von der Frau Ludwig geschützt werden sollen. Unsere Jugendlichen. Die haben überhaupt kein Interesse daran. Die kriegen höchstens ein Interesse daran, wenn sie dann dauernd hören und lesen. Und hören und lesen, hören und lesen. Zwei Seiten hören also. sie. Und junge Menschen neigen ja eher dazu, äh, und nur zwei Schubladen zu bedienen und die Graustufen dazwischen nicht zu sehen. Ja. Eigentlich gibt es kein Böse. Gibt es nicht. Da muss man mal drüber nachdenken und einfach nur immer die Standpunkte wechseln und gucken, warum macht jemand irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas gibt wie ein böses Gen. Da muss irgendwas anders passiert sein. Ich weiß nicht, was, ich bin kein Arzt. Kein Wissenschaft und kein Hellseher, aber jemand, der zum Beispiel andere Menschen tötet aus Spaß, da stirbt aber was nicht. Jemand, der das aus Habsicht, also aus Gier macht, der hat diesen Grund Gier. Da ist ja was. Ich, das entschuldigt gar nichts. Ja, nein. Aber da ist immer so Böse, ja, das hat mit Böse nichts zu tun. Böse ist bei mir ganz was anderes, Als Erfindung von der Kirche. Der Teufel. <lacht> no. Kommen wir zurück zum Punkt, die Einschläge, die näher kommen. Wenn es dann die Familie ist, dann geht es langsam ans Eingemachte. Bei manchen sind es Geschwister, bei manchen sind es die Eltern. Oder Onkel und Oma. Oma, Opa sind die ersten meistens. Bei mir sind die auch schon so lange tot, dass ich halt... Äh, dass nicht so gezählt habe, wie man es die Onkels und die Tanten und dann meine Eltern und so weiter. Das nächste werden wahrscheinlich meine Geschwister Und dann ich. So wenn wir gekommen sind, gehen wir wieder in der Reihenfolge. Wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich. Könnte schon so sagen. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert. So. Aber ich meine, das sind so Dinge, da denkt man doch dann irgendwann einmal über sein eigenes Leben nach. Oder? Die ganzen. Äh, Jahre, die man auf dem Sofa verbracht hat, um irgendwelche äh, Filmerkisten anzuschauen und vielleicht meine damit, um dort Geschichten zu sehen, die Schauspieler für einen erleben. Nicht einmal in Wirklichkeit erleben, aber nur damit man Sachen erlebt und nicht bloß äh, starr an die Wand schaut. Ja. Wieso? Also mein, mein, meine Generation, wir sind die Ersten, die genau damit aufgewachsen sind. Als ich kleines Kind war, waren die, die äh, TV-Apparate fast in allen Haushalten. Überall hat man es haben können. Ja? Und ab 17 Uhr gab es Beschallung bis zum Ins Bett gehen. Und ich kann mich noch erinnern, als Kinder, wenn wir einen Film gesehen haben, sind wir sonntags zum Beispiel, haben wir uns erst so Winnetour oder sowas im Fernsehen angeschaut mit der ganzen Familie. Dann sind wir raus, haben uns mit den Freunden getroffen und haben das nachgespielt, was wir gesehen haben. Das hat uns beeinflusst, natürlich. Ich meine, das Gehirn ist ständig dabei, neue Verknüpfungen zu knüpfen. Ja? Und wenn du so nichts ahnen plötzlich so eine Sachen siehst, die da eigentlich äh, ja die beeinflussen das natürlich, das Denken und alles, plötzlich haben ja Cowboy und Indianer gespielt. Und selbstverständlich haben die Cowboys immer gewonnen. Und die Indianer waren böse. Die waren nicht böse, aber in den Filmen wurde es ja so dargestellt. Ja? Und so geht es doch weiter, hä? Weiß ich nicht, wie lange jetzt die Lindenstraße im Fernsehen gelaufen ist. Und jedes sozialkritisches Thema ja. haben sie aufgegriffen. Alles ist da drin vorgekommen und haben den Deutschen vorgespielt, wie sie gefälligst so zu reagieren haben. Und genau, also haben die meisten dann auch argumentiert und reagiert. Die Lindenstraße war nicht nur ein Ventil, sondern es war tatsächlich auch ein bisschen so ein Nudging. Ja, Leute beeinflussen. Das TV hat die Macht, Menschen zu beeinflussen. Und das hat auch, haben auch die ganzen Spielfilme. Die haben die Macht, uns zu beeinflussen. Als Kind, ich, oder Jugendlicher, junger Mensch, ich weiß noch genau, wie ich aus den Kinos rausgekommen bin mit einem Feeling, entweder der Karate, Huha Kung Fu. <lacht> Dann waren wir plötzlich alle Kung Fu. Und das waren wir aber noch in der Schule, 8. 9. Klasse, Kinder haben wir Karate-Filme gesehen und dann haben wir gedacht, jetzt sind das Karate-Kinder. Wir müssen das jetzt auch können oder wollen das plötzlich. Ja? Und dann fragt man sich, woher das die Aggressionen kommen? Und das dann in der Schule immer so, aber wir haben es nur gespielt. es ja, war nicht echt bei uns, war es nicht echt. Aber trotzdem sind diese Bewegungsabläufe da gewesen, die Gedanken waren da, in der Fantasie und im geistigen Auge. Und wir haben teilweise Schule gespenst. Da wird man uns im Kino irgend so einen Film dreimal hintereinander für weiß ich nicht, 50 Pfennig, oder was der Eintritt gekostet hat, oder 2,50 Mark, 2,50 Mark, glaube ich, ja genau, 2,50 Mark. Konntest so du dreimal hintereinander denselben Film gucken. Und äh, <lacht> dann haben wir uns halt sowas angeguckt, so die Jackie Chan Filme, wo ein junger Mann war, weiß ich nicht, Drunken Master oder sowas. Und da sind wir tatsächlich mit diesen, mit diesen äh, Gefühlen immer rausgegangen. Das hat auch, ist auch explodiert nach dem Kino immer. Da haben, wir, da haben wir so rumgespielt und das war schon so ein leichtes Kämpfen halt. Aber es war halt immer, weil es augengestaute Energie war, die dieser Film bei uns ausgelöst hat. So wie dieses Video jetzt bei dir ja auch was auslöst an Gedanken. Denkst du jetzt auch an irgendwas und das wird bei dir in deinem Kopf irgendwas bewirken. Die Frage ist, was und ob das lange anhält oder ob das gleich wieder verschwindet, weil es halt das Kurzzeitgedächtnis nur ist, erst einmal. Aber es ist Ohren und Optik. Das sind zwei Sachen. Und wenn du erstmal was isst oder, oder, oder gerade raust oder sonst irgendwie was, Geschmäcker und Gerüche in der Nase hast, dann kann es das sein, dass du das alles miteinander verknüpfst in einer Erinnerung und bei dem Kopf abspeicherst. Und so funktioniert es dann halt da auch Geld. Jetzt habe ich schon wieder den Faden komplett verloren und bin von den sterbenden Menschen zum Gehirn gekommen, das beeinflussbar ist mit Filmen und Musik auch. Ja. Subkulturmusik, Wahnsinn, Hip-Hop oder, oder egal was, das beeinflusst einen natürlich auch. Die Texte, die man dann mal hört und mitsingt und so weiter, muss man aber drüber nachdenken, was er da, da überhaupt singt. <lacht> weißt du? ja. Bevor ich mich aber noch weiter verhaspe, lassen wir es für heute. Vielen Dank.